Wein degustieren ist gerne nicht so schwierig, wie man immer meint. Es sind drei Sachen, die entscheidend sind, um einen Wein zu beurteilen. Einerseits die Augen und die Farbe von einem zu beurteilen, Nasen der Kruch vom Wein und der Gaume, der Geschmack vom Wein. Es gibt Rebsorten, die sehr intensiv sind in der Farbe, sind. zum Beispiel ein Cabernet Sauvignon oder ein Syrah, der ist tieffarbig, zum Teil fast schwarz, während ein Wein aus Pinot Noir oder Nebbiolo eher hellfarbig ist. Das ist aber kein Qualitätsmerkmal. Die Weine müssen so sein, weil Nebbiolo und Pinot Noir sehr viel dünnere Trübehüte haben als Cabernet Sauvignon und Syrah. Mit der Nase kommt man den ersten Eindruck über vom Wein und das ist für mich absolut entscheidend. Dort mit dem Wein ansprechen mit seinen Aromen. Sind die Aromen eher eindimensional, nur fruchtbetont oder sind es, äh, vielschichtige, komplexe Aromen. Je vielschichtiger, je komplexer das Aromenbild sich präsentiert, umso wertvoller, umso qualitativ hochwertiger ist der Wein. Musik Auch hier gilt wieder, je, je vielschichtiger, je komplexer ein Wein sich präsentieren tut, umso wertvoller ist er. Dazu gehören natürlich selbstverständlich wieder die fruchtigen Komponenten aber auch Züri, Tannin, Gerbstoff, wo eine Rolle spielen. und schlussendlich natürlich auch der Alkohol. Am Schluss zählt der Gesamteindruck vom Wein, bleibt er lang im Gaumen haften oder ist er relativ schnell weg, wenn man ihn abgeschluckt hat. Je länger ein Wein im Gaumen haften bleibt, umso qualitativ hochstehender ist er. Haben wir haben eine Tendenz, dass die Weine immer alkoholreicher werden. Das ist eine Folge von der Klimaerwärmung. Äh, je mehr Zucker ein Wein hat, umso alkoholreicher ist er. Ich finde, der Alkoholgehalt als solches ist nicht so relevant. Der Alkohol muss sehr gut eingebunden sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann wirkt der Wein mal brandig und alkoholisch. und Das habe ich dann weniger gern. Bei Weisswein spielen spiele keine entscheidende Rolle. Bei Rotwein sieht es anders aus. Ein Rotwein hat Danin. Die dürfen nicht allzu dominant sein und sie dürfen vor allem nicht unreif grün wirken. Wenn das der Fall ist, bedeutet das, dass der Wein oder Trauben unreif geerntet worden sind. Und die Tannin werden auch mit der Reife, also mit der, mit der Lagerung von drei, vier Jahren, nicht besser. Ein Wein mit grünem Tannin bleibt immer grün und ist eigentlich ein mittelmäßiger bis schlechter Wein. Der Preis ist äh, nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Aber ich bin überzeugt, wenn ich ein Wein für 5 Franken im linken Glas habe und ein Wein für 30 Franken im rechten Glas. Der Wein hat die gleiche Rebsorte, der gleiche Jahrgang, kommt, um, kommt aus dem gleichen Anbaugebiet. Dann bin ich überzeugt, dass eigentlich jeder herausfindet, welcher Wein qualitativ hochwertiger ist. Mit 99%iger Sicherheit werden alle auf äh, das Glas Nummer 2 tippen. weil Wie gesagt, der Wein ist komplexer, vielschichtiger, aromatisch spannender als der Wein wo 5 Franken kostet, wo maschinell, industriell hergestellt worden ist. Ein grosser Teil der Konsumenten wählt diesen Wein aus, der ihm von der Etikette her. Das kann durchaus sein, dass er einen guten Wein verwünscht, aber eine schöne Etikette heißt noch lange nicht, dass der Wein auch qualitativ hochstehend ist. Es gibt sehr viele Produzenten, die bewusst auf Drehverschluss setzen. Das hat großen Vorteil, der wie hat keinen Korkfehler, keinen Zapfen. Es sind doch 3-4% im Schnitt fehlerhaft. Und das ist eine relativ hohe Ausfallsquote. Darum geht man vermehrt über alternative Verschlüsse äh, zu verwenden. Äh, es braucht etwas Umstellung, aber ich denke, Drehverschluss ist eine gute Alternative für die Zukunft. Nein, ein guter Wein sollte eigentlich in jeder Phase viel Trink vergnügen, äh, viel Genuss bereiten. Aber es ist schon so, für mich sollte ein qualitativ guter bis sehr guter Wein das Potenzial haben, bis zehn Jahre oder noch länger zu alternieren. Es ist klar, die die meisten Weine, die heute produziert werden, sollten man innerhalb von zwei, drei Jahren trinken. Aber es gibt Weine, wo man, wie gesagt, lagern, reifen lassen Und das ist ein ganz anderes Genusserlebnis, weil nach ein paar Jahren entwickelt der Wein ganz andere Aromen, als wenn man einen Wein jung äh, trinken tut. wenn man ein Wein auftischen, tut, sollte man wissen, woher das der kommt, aus welcher Rebsorte der hergestellt worden ist, wie er ausgebaut worden ist, ist er im Stahltank produziert worden oder hat man den nachher so gerne eben im kleinen Holzfass oder im großen Holzfass ausgebaut. Die Qualität des Weins sieht man natürlich auch von der Herkunft her, von der Lage von der Rebe. Die guten Rebberge haben Südlage, sind steillage und Weine, die eher schwächer in der Qualität sind, wachsen mit größter Wahrscheinlichkeit in der Ebene. In der Ebene ist die Sonneneinstrahlung viel weniger intensiv als wenn man Reben hat in einer Steillage. Hat. Darum ist es so schon wichtig, aus welcher Lage ein Wein kommt. Bei der wie ist meine absolute Lieblingssorte Riesling. Es ist für mich eine der vielseitigsten Rebsorten überhaupt. Zudem hat sie das Potenzial 10, 20 oder gar noch länger alt zu werden. Das macht für mich die Sorte zu der besten wie weltweit. Bei der Rotwein bin ich eher ein klassischer Weingenüsser. Ich habe sehr gern bordeaux sind kräftige, aber auch elegante und vor allem sehr bekömmliche Weine. Den habe ich sehr gern Burgunder. Ich mag selbstverständlich Schweizer Weine. Die Schweizer Weine haben in den letzten 10, 20 Jahren ein wahnsinnig hohes Qualitätsniveau erreicht. In vielen Fällen nehme ich einfach diesen Wein aus dem Keller, wo ich gerade am meisten Lust drauf habe. Zum Beispiel zum Fisch kann man problemlos einen, einen leichten, frischen, eleganten Rotwein Das muss nicht zwingend ein Weisswein sein, wie man das vielleicht vor 20 Jahren noch praktiziert hat. Klar, wenn ich ein gutes Stück Fleisch habe oder etwas grilliere, dann nehme ich natürlich ein schwereren Wein, ein Bordeaux oder einen, einen schönen Sira oder auch ein Nebiolo aus dem Piemont. Aber in der Regel ist man heute wirklich sehr viel freier als vor 20, 30 Jahren.